Heute ist ein ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und äh, ja, wie ihr sonst schon sehen könnt, spielen wir heute mit dem guten John... John, John C. und äh, ja, wir spielen heute einfach mal eine Runde Fortnite und würde sagen, wir sehen uns dann Game. Ah, übrigens, um, also für mich heute am Montag, Montags kommt immer ein Stream, also heute, Aufnahmedatum heute, kommt ein Stream. Und äh, ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst natürlich gerne auch ein Like und ein kostenloses basis Abo da und äh, aktiviert natürlich auch gerne die Glocke. Dreimal am Tag äh, in der Woche wird ein Video, beziehungsweise zweimal ein Video und einmal ein Livestream wird kommen. Und äh, ja, wir sehen uns dann gleich in game. So, da sind wir auch schon in game. Übrigens habe ich vergessen, erstmal hallo Johnson, bevor es weitergeht. Hi. <lacht> Perfekt. Aber einfach vergessen schon, dass sie zu Anführung legen. Alter, ich, ich liebe es. Naja, was heißt das? Ich, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber da ist dieser Alien auf dem Backpack. Da schreit immer rum. Hallo? Perfekt. Aber ich komme nicht mehr hoch, ich gehe hier unten zur Tanke. Ach scheiße auf, ich lande da ungefähr. Na, ich lande hier. Oh, bei mir ist Gegner, ich habe noch gar nichts. Wow, er schießt mich mit dem Scheiße, schnell durch. Oh ja, ein Attack. An Attack. Aber ein OH, der hat einfach ein episches Impulsgewehr. Sie ah, hier ist die Chest. So. Mann, das wollte ich doch gar nicht. So. Oh, bei mir ist Gegner. Also, hier ist Gegner irgendwo. So, oh fuck, Bot. Bot, Bot. Okay. Ich die Rage haben? Ab ihn. Hey, kann ich bitte die Rage haben? Du hast doch eine. Nein, oh. ich keine. Ähm. Hab ihn, ihn eine geklaut. Oh nein! Ne. Warte. Okay, warte. Hier? Hier ist sie. Aber die kriegst du nicht. <lacht> gib her. Her. her. Nee. Ja, gib jetzt her. Hä? Du hast gesagt, du hast eine Raygun. Ich hab keine, gib's her! Das hast du aber gesagt. Gib jetzt einfach die Waffe her. Krieg hier erst. Ja. späh Oh yeah. Die nehme ich. Ey, Digga, jetzt hast du meine Pappen noch geklaut. Ja, ja, wenn du sie nicht nimmst. Ja, gib mir diesen Späß. Gib mir doch jetzt meine Pappen dann. Digga, gib meine eine dann her. Gib meine Pappen dann her. Oh, da ist noch eine Chest. Was? Meine Pappen ja, vielleicht kommt ja einer aus der Chest, wenn ich dann riesig wieder. Heule, Alter. Oh nee, du hast gejagt, ne? Sorry, sorry. Mir einen Pistole, Schatten. Ach Junge, bist du doof. Ja, mal einen wow, er baut einfach zu, während ich schieße. Ey. Jetzt... Guck erst, mal seht ihr die hier? Gib doch jetzt meine Panzer näher! Ja, Junge, lass uns erst mal nochmal fighten hier, Alter. Hua! Sie hat keinen Schil mehr. Sauber. Gib meine Panzer näher. Digga, chill dein Life, Alter. Wenn halt jemand in den Nahkampf kommt. Die Digga. Was denn? Einher. Ja, chill dein Life, Alter. Ich will mich vielleicht auch mal healen, Alter. Und jetzt gib mal Raygun. Digga, du hast entweder Pump oder Raygun. Was? Junge, ich hab Nein, fast keine... Du du wenn ich dir die jetzt geb, habe ich keine Waffen mehr. Hey, natürlich. Nein. Hm. Oh, ich hab jetzt mal, du kriegst die Pumpgun. Hier kommt, hier, hier kommt. Ich habe jetzt extra den Punkte gekauft. Ich habe mir die Räder nehmen. Warum hast du nicht gleich eine, eine blaue gekauft? Ach Junge! Ach, oh, die hätte ich jetzt genommen, dann nehme du das halt. Komm, wir fahren. Komm. Nein, du sollst den Bügel. Wie gehe mit jetzt? Ich nicht. Ich komm nachgefahren, ich bin insgesamt eh schneller. ist ja noch ein Gegner irgendwo. Ah, nehmen wir. Hier, das hast du ja glaube ich schon. Wohin, hier ist eh Komm. Digga. Ja komm. Mach wo wir hingehen. Da ist er. Da vorne. da vorne. Da vorne ist gerade ein Raumschiff. Hier das ist er. Das ist er. Ja hier ist er. Hey, ich werde gejagt und ich muss jemand anderes sehen. Ja, okay. Ach hey, ist doch Wo ist er? Ach da. Ähm. Ja, ich helfe dir. Ich muss erst mal fighten. Ah Hilfe! Ach, Junge, alt. <lacht> Jung. Ja, egal. 19, da ist gut. So. Um. Also, ich würde sagen, das war eine gechillte... Oh, ja, sogar ein Level. Das war eine gechillte Runde Fortnite. Äh, ja. Einigermaßen gechillt. Ähm, Doch. Ja, ja, ja, ja, nee, also, ähm, ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, zeigt es natürlich gerne, wie schon oft gesagt, mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und sehr supporten, auf jeden Fall. Und, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.